Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, ähm, dir heute einen weiteren Grundsatz vom Yoga zu erzählen. Und zwar geht es heute um Satya. Satya heißt auf Sanskrit, die alte Sprache von Indien, ähm, Wahrheit oder Ehrlichkeit. Und das ist etwas, das wir auch öfters in unserem Alltag praktizieren Jetzt als kurzes Bild. Ich stelle mir jeweils so vor, wenn ich meine Augen schliesse, dass das Innere von meinem Körper eine Art wie eine Schneeflocken ist. Und zwar, vielleicht hast du das auch schon gesehen, ähm, so diese wunderschönen Kristalle, wo jede Schneeflocke ein anderes Kristallbild hat. Und es gibt Experimente, wo man zum Beispiel klassische Musik abgeladen hat und geschaut hat, wie sich die Schneeflocken bilden. Das sind ganz wunderschöne Kristalle geworden. Und dann hat man, je nachdem, ähm, so hasserfüllte Wort oder je nachdem, sehr äh, aggressive Musik, und hat dann gesehen, wie die Schneeflocken so gar nicht mehr so schön Kristall gsi sind, sondern sich ein bisschen in sich sind. Und darum, wenn ich so über mein Wesen andenke, stelle ich mir eben de Schneeflocken vor. Und eine Art alles, was wo, wo aufbauend ist, alles, was wo, wo dazu beiträgt, dass die Schneeflocken kann wachsen und ein wunderschönes Kristallbild wird weiss ich dann, hm, das tut mir gut. Und dann gibt es aber auch Situationen, in denen ich so ein bisschen merke, uh, meine Schneeflocken beginnt so zu deformieren und fängt auch kleiner zu werden und so verdrückt werden. Und ich habe das Gefühl, es fängt extrem an, mit, ob ich mir selber treu bin und in dem Sinne meine Wahrheit ausdrucken oder habe ich mich anfangen irgendwie zu und nicht mehr so ein gutes Gefühl im Inneren haben, je nachdem etwas sagen, aber etwas anderes denken oder etwas denken und ganz anders handeln. Das gibt so eine gewisse Unstimmigkeit und so wird mein Schneeflocken wird immer ein mehr verdrückt. Ähm, versuche ich mich daran zu halten, wirklich können, ehrlich zu kommunizieren, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber wirklich das, was im Inneren ist, auch so also, gegen aussen zu tragen und durch das eigentlich immer wirklich mit dem Schneeflocken schauen. Und jetzt gerade bitte ich dich an dieser Stelle, deine Augen zu schliessen und einmal gegen innen zu schauen und anfange dir wie deine eigene Schneeflocken vorzustellen, also wie der, der wunderschöne Kristall, deine Schneeflocken, die verschiedenen Aspekte von deinem wunderschönen Wasser. Und versuchst wirklich dir diese schöne, klare Schneeflocken vorzustellen und wenn du jetzt in die Welt rausgehst, recht nach dem Video, wenn du das abschaltest, probiere Schneeflocken so zu halten und fange dich an, achten, was tut dem Schneeflocken gut tut und wachsen kann und noch schöner wird und was sind Situationen, wo du merkst, das stimmt jetzt nicht so ganz für mich und anfange dir wirklich öfters auch wirklich selber treu zu bleiben. Und ich freue mich aufs nächste Mal, hoffe, ich kann dir etwas mitgeben auf dem Weg und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.